BigBlueButton kann direkt in Moodle integriert werden. Der Vorteil dabei ist, dass die Namen der Teilnehmenden vom Moodle-System direkt in die Webkonferenz übernommen werden. Um BigBlueButton nun in Ihrem Moodle-Kurs anzulegen, wählen Sie Aktivität oder Material anlegen aus und klicken Sie dann auf den Reiter Alle und wählen Sie hier die Aktivität BigBlueButton. Jetzt können Sie den Namen für Ihr Webkonferenzsystem eingeben. Beispielsweise Vorlesungsraum. Möchten Sie auch eine Beschreibung für diesen Meetingraum hinterlegen, klicken Sie auf Mehr anzeigen. Unter Aktivitäts- und Raumeinstellungen können Sie angeben, ob das Meeting ohne Teilnahme des Moderators gestartet werden kann. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass die Studierenden auf den Moderator, also die Lehrkraft, warten müssen. Hier können Sie auch festlegen, ob das Meeting aufgenommen werden kann. Bei den Aufzeichnungseinstellungen müssen Sie nichts verändern. Unter Einstellung sperren können Sie bereits vor Beginn der Webkonferenz diverse Einstellungen aktivieren oder deaktivieren. Beispielsweise ob die Kameras und Mikrofone der Teilnehmenden aktiviert werden können und ob der öffentliche oder private Chat zugänglich sind. Diese Einstellungen sind vor allem für Prüfungen relevant. Kommen wir nun zu dem Punkt zugewiesene Rolle im Meeting. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass alle Dozenten und Dozentinnen als ModeratorInnen beitreten und die Teilnehmenden, also die Studierenden als Zuschauer. Sie können auch einzelnen Nutzern besondere Rechte geben. Dazu wählen Sie oben in der oberen Zeile NutzerInnen aus und dann die entsprechende Person und klicken auf hinzufügen. Und anschließend können Sie dann festlegen, in welcher Rolle die Person beitreten soll. Die weiteren Einstellungen sind standardmäßig so, dass sie für eine normale Vorlesung Sinn machen. Sie müssen dort also nichts weiter verändern. Klicken Sie dann auf Speichern und Anzeigen und schon sehen Sie Ihren fertigen Vorlesungsraum. Sie können dem Meeting über den Button Teilnehmen beitreten. Wenn Sie Aufzeichnungen während des Meetings durchführen, werden diese anschließend hier unten dargestellt.